Wir sind hier am Holding Graz Standort in der Sturzgasse. Hier sind 110.000 Quadratmeter oder 11 Hektar Grazer Kommunalwirtschaft zu Hause. Und hier gibt es auch jetzt ein ehrgeiziges Projekt der Holding Graz, wo die gesamten Flächen des Areals Sturzgasse neu entwickelt werden und neu organisiert werden. Das Kernstück des Masterplans Sturzgasse ist ein Neubau des Ressourcenparks an der Sturzgasse, das alte Recycling Center. An der nördlichen Seite der ersetzen wird und mit viel mehr Kundenfreundlichkeit und Bürgerfreundlichkeit den Anlieferern die besten Voraussetzungen bietet, um die anzuliefernden Altmaterialien, Bärmüll und so weiter abgeben zu können. Herzlich willkommen hier im neuen zentralen Standort des Bereiches Stadtraum, hier in der Hedwig-Katschinka-Straße 1a. Mit Stolz kann ich präsentieren, dass wir hier eine neue Heimat für unsere Kommunalfahrzeuge gefunden haben. Wir Im Bereich Stadtraum haben wir über 130 Fahrzeuge in verschiedenen Größen abgestellt. Ganz wichtig ist, dass hier der zentrale Winterdienst mit unseren über 75 Schneepflügen und Streuaufbauten situiert ist. Gebaut wurden hier moderne Flugdächer mit einer modernen Umstellhalle. Mit diesem Standort hier sorgt der Bereich Stadtraum 365 Tage, sieben Tage die Woche für eine saubere, sichere und lebenswerte Stadt Graz.